Lasst uns stille werden und unsere Schuld bekennen. Ich bekenne für unsere Kirche, wir haben uns schuldig gemacht, indem wir die Vielfalt der göttlichen Schöpfung nicht wahrgenommen und wertgeschätzt haben, sondern sie abgewertet haben. Wir bekennen, dass wir gleichgeschlechtlich Liebende ausgegrenzt und diskriminiert haben und dies auch heute noch an vielen kirchlichen Orten tun. Wir haben Menschen abgewiesen und ins Abseits gedrängt, ihr Leben psychisch und körperlich zerstört. Wir haben in der Geschichte zu Leid und Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer geschlechtlichen Identität beigetragen und zu Verletzungen und Ermordungen geschwiegen. Wir sind an Menschen und an Gott schuldig geworden, weil wir uns nicht vom Geist Gottes und der Liebe haben leiten lassen. Wir bitten um Vergebung und wollen einen stetigen Wandel anstoßen, umkehren und neu beginnen. Wir haben gelernt und uns verändert, aber nicht genug, nicht genug. Wir sind Liebe, Anerkennung und Respekt schuldig geblieben und dies tut uns leid, es tut mir leid. Für alles, was ich gesagt und getan habe, was verletzend war und zu diesem Klima beigetragen hat, bitte ich um Vergebung. Lasst es uns besser machen. Dazu helfe uns Gott. Amen.